Also, wir sind jetzt beim letzten Programmpunkt angelangt und das ist jetzt endlich die Zeit, dass ich auch Danke sagen kann nach all dem, was da jetzt auch schon an der Anerkennung rübergekommen ist. Ist mir dieses Danke auch sehr, sehr wichtig. Vor allem auch, weil es im Arbeitsalltag oft äh, auch ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, Es, es, es sahen einfach sehr viele Leute, die die, die, die WAG und die, die persönliche Assistenz seit Beginn an unterstützt haben, begleitet haben, mitgetragen haben. Von den elf Gründungsmitgliedern, die so die, die ersten sind, denen ich Danke sagen möchte, sind eben jetzt 250 Kundinnen draus geworden. Und von den Assistentinnen, die mehr oder weniger am Anfang sozusagen eigentlich einfach unsere Assistentinnen waren, also die der Gründungsmitglieder, sind es 430. Ähm, ich habe jetzt da wieder mal meinen falschen Zettel. Irgendwie. <lacht> ähm, oder einen Moment. Ähm, ich bedanke mich aber eben nicht nur bei den Kundinnen, sondern es ist Gott sei Dank auch vorher schon gekommen, bei den persönlichen Assistentinnen. Es geht ohne Kundinnen nichts, weil es wird kein Wack geben und es geht ohne persönliche Assistentinnen nichts, weil ohne persönliche Assistentinnen könnten wir nicht selbstbestimmt leben. Ähm Ja, es liegt in der Natur der Sache, dass ihr oft äh, sozusagen im Hintergrund steht. Und gerade deswegen ist mir das äh, Danke an euch besonders wichtig. Äh, ich bedanke mich bei, bei, äh, bei den Fördergebern, dem, dem Bundessozialamt. Herr Dr. Schuster äh, hat schon gesprochen. Ähm, ja, Ohne, ohne sie wäre nichts gegangen, äh, finanziell. Ich bedanke mich bei der Frau Dr. Schmohn. Ähm, ähm, ja, und genau. Ich bedanke mich äh, bei der Landesstelle Niederösterreich, äh, beim Herrn Rauter und der Frau Greifeneder. Ja, und dann kommt noch eine Person dann speziell auf die Bühne. Ähm, ähm, ich bedanke mich auch beim FSW. Äh, es kommt oft äh, äh, so rüber, weil es, es einfach verschiedene Rollen sind, dass wir natürlich am, am Verhandeln äh, äh, sind, äh, dennoch weiß ich, Sowohl beim Bundessozialamt als auch beim Fonds Soziales Wien, dass die Personen, die da tätig sind, hinter der persönlichen Assistenz stehen. Und das ist einfach von entscheidender Bedeutung, weil nur so äh, ja, können wir was weiterbringen. Ich bedanke mich bei der selbstständigen Lebenbewegung äh, wie äh, geschlossen und, und massiv. Äh, Sozusagen das Auftreten ist und wie, wie toll die Geme äh Zusammenarbeit war, haben wir heute auch gesehen bei, der, bei dem Gespräch. Äh, ihr seid einfach sehr äh, äh, verlässliche äh, äh Partner und von daher äh, ist es gut, dass wir, denke ich, immer mit, mit äh, gesammelter Kraft äh, unsere Rechte fordern. Ähm. Ja, und jetzt äh, möchte ich den Herbert Pichler auf die Bühne, Anna, äh, Entschuldigung, wieder ein Regiefehler. Ähm, als als äh, äh, persönliche Assistentinnen, die sie wirklich sehr lang äh, schon äh, im, in, in der WAG arbeiten, genau genommen der Herr Herbert Glügel, wo ist er? Kommen Sie auf die Bühne. Der Herr, Herr Glügli ist seit 2002 in der WAG, also wirklich schon, ich glaube, Sie haben dann nächstes Monat zehn Jahresfeier. Gell? Wow. Der Herr Klügel ist bei der WAG angestellt und wie man sieht, seit zehn Jahren dabei. Das ist aber nicht so lang, weil sie so lang studieren, sondern, sondern einfach, weil sie die persönliche Assistenz als ihren Job sehen und von daher ja, repräsentieren sie die persönlichen Assistentinnen, die, also die zwei, die ich jetzt auf die Bühne hole, stehen sowieso für alle 430 aber sie so von repräsentieren sie die persönlichen assistentinnen die eben auch wirklich in diesem berufsbild arbeiten danke vielmals ich, ich danke ihnen für die treue und für die gute arbeit die sie gemacht haben danke sehr danke ähm, die der Herr Lüglis, der ist äh, ja, wirklich einer der altgedienten alt, äh, äh, persönlichen Assistenten. Dann haben wir noch natürlich eine weibliche Assistentin, die auch schon sehr lange da ist. Und das ist die Frau Susanne Ehard. Wie ist sie? Oh. oh, ja, ja, das äh, zeigt wieder irgendwie die äh, hammer wir haben in der WAG 66 Prozent Frauenanteil, das ist niedriger als in der Pflege, da sind es 80 Prozent. Auf die Bühne kommen dann die Männer. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, von äh, der und auch von den Gründerinnen äh, möchte ich die Dorothea projekt als äh, erste... Äh, ja. Mitbegründerin, genau. Ich will dir Danke sagen, weil es ohne dich die WAG zu der Zeit in der Form nicht gegeben hat hätte und auch die persönliche Assistenz nicht. Du hast in deiner Kurzbeschreibung äh, äh, geschrieben, dass du die persönliche Assistenz in Österreich etabliert hast. Und das stimmt zu 100 Prozent. Deswegen, Dankeschön. Ja, ich, ich sage einfach aus vollem Herzen Danke und mein Dank geht voll an alle Beteiligten zurück. Und auch an dich, Roswitha, wir haben... Gute Jahre zusammengearbeitet ja. und das zusammen aufgebaut. Danke. Super, danke schön. Ähm, äh, eine Person, die ich noch ehren möchte, das ist vorher schon angesprochen worden, ist die Frau Steinmetz. Sie hat gesagt, sie sagt nichts, aber Blumen holte sie sich ab. <lacht> Frau Steinmetz, danke schön. Sie haben uns wirklich seit 2001 und eigentlich sind wir das schon. Elf Jahre äh, begleitet uns durch äh, Abrechnungshöhlen und inhaltliche Abrechnungstiefen und inhaltliche Höhen. Begleitet, äh, sie, wenn wir so scherzen, reden wir oft äh, davon, dass sie sich wünschen, einen Lottersechser zu machen. Ich hoffe, er kommt einem, einen Monat nach ihrer Pension, weil wenn er vorher kommt, kriege ich die Krise. <lacht> Vielen Dank. Ich hätte an, an dieser Stelle auch noch die Frau Magister Feuerstein auf die Bühne gebeten. Auch sie hat die WAG äh, mitbegründet. Äh, Aber sie ist eine Frau, die ihren Hintern auf fünf Kiertagen hat. Deswegen ist sie jetzt schon wieder bei einer anderen Veranstaltung. Und einen anderen ähm, äh, Mann, den ich noch auf die Bühne bitten wollte, ist der Lukas Brohr. Der ist leider krank geworden. Auch er hat die WAG mitbegründet und er war sehr lange Jahre im Aufsichtsrat. Gut. So Herbert, jetzt glaube ich kein Regiefehler, wenn ich dich auf die Bühne bitte. ich möchte dir Danke sagen. Es ist oft im Hintergrund die Zusammenarbeit oder deine Arbeit für die WAG, aber sie ist auf jeden Fall von entscheidender Bedeutung für mich und deswegen danke für deine Arbeit in der WAG, in der Geschäftsführung. So, und äh, ich, ich, ich stehe immer ich da, aber äh, es sind 21 andere Mitarbeiter in der WAG, die ich wirklich jetzt auch auf die Bühne bitten möchte. Äh, ja, danke für eure Unterstützung und damit ihr da niemanden vergisst, ähm, hätte ich da wieder eine Liste. So, das wird ähm, ich vergiss sicher wem, wenn ich, wenn ich die jetzt nicht habe, aber ich habe sie. Irgendwo ist sie. Also bleibt es nach hinten. Zumindest, zumindest ein bisschen nicht ganz vorn. <lacht> das, das Gut. Ach, also so schnell. So schnell wird es Frau. So arbeiten wir miteinander. <lacht> Im Hintergrund nicht? Ne? Oh ja. Oh, no. Okay. Wirklich? Ähm, okay, das wird jetzt schon spannend. Äh, es, äh, es sind äh, in der Beratung äh, äh, tätig in der WAG, du musst mir jetzt helfen, der Gregor Steininger, der Roland Klaas. Also, ihr könnt schon gemeinsam kommen. Dann, genau, dann kann ich keinen vergessen, sondern sicher, auch, wer da ist. Herr Gregor Steininger, die Sandra Mader, der Roland Glasner, die Frau Madeleine Abdallah, die Frau Barbara Huber, müssen. Wo ist die Frau? Äh, der Roland Klassen die Frau Huber. Moment. Frau Huber kommt? Sie kommt schon. Ja, ja. Wir haben Zeit. Fällt nur Ist noch ein Berater hinten? Ähm, in ah, die Karin Offenbeck. Wo ist? Wieso wird du denn nicht? In der wachs immer den Mund aufmachen. Ja. Dann im Office da. Office in Wien, das geht jetzt leichter, weil es sind weniger. Die Frau Judith Reiner, die Anita Greif und die Frau Bucher Renate. In der Assistenz der Geschäftsführung, der Magister Markus Breuer. Die Jasna Puskaric und die Frau Daniela Strasnitzky, Die Beraterinnen in, in Niederösterreich, die Frau äh, Johanna Kirschner. Die Frau... Ja, <lacht> äh, die, äh, die Frau Marianne okay Und die, ja, ich hab, okay. Äh, und die äh, Frau äh, Juliane Berger, die äh, kann nicht da sein, sie erholt sich gerade von einer Krankheit und muss das langsam machen, damit sie nicht gleich wieder krank wird. Und einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, den Gerhard Possert in Wien habe ich noch, der ist auch leise. Gerhard. So. Und im Office die äh, Frau äh, Birgit Schorn, die hat sich Gott sei Dank schon auf die Bühne gestellt, ohne dass sie gewartet hat, dass sie aufgerufen wird. So. Ist jetzt noch irgendjemand von der WAG dort hinten, wo wir nicht sind? Ah ja, der Christoph Dirnbacher, den gibt es auch, das ist der Geschäftsstellenleiter von Niederösterreich. Er ist allerdings auch krank und kann leider auch nicht da sein. Ich möchte mich bei euch bedanken, äh, äh, vor allem äh, auch in, im Rahmen der Veranstaltung für die Organisation. Aber einfach für eure Arbeit in der WAG, die einfach äh, ja, äh, toll ist und die das ihr äh, natürlich extremst mitprägt. Weil ohne euch wird es auch nicht gehen. Ähm, danke, Roswitha. Ich darf jetzt zwei Sätze sagen im Namen des Teams. Du hast jetzt vorher schon Danke gesagt zum Herbert Pichler. Und jetzt bleibt es einfach noch an uns, dass wir dir Danke sagen, Roswitha, dafür, dass du die WAG gegründet hast, dadurch, dass du die ganze Zeit bei uns bist, geblieben bist und einfach dafür, dass du unsere Chefin bist, so wie du bist. Vielen, vielen Dank von uns allen. Morgen gehen wir feiern, oder? Sehr gut. Ähm, ich möchte euch äh, alle herzlich einladen, morgen noch mit uns zu feiern. Das wird dann äh, weniger politisch oder eigentlich geht es hauptsächlich ums, ums äh, äh, sozusagen Genießen. Äh, und zwar geschmacklich, wie auch der Hörsinn. Äh, ja. Und äh, das startet morgen Ab 16 Uhr, der Einlass ist um drei. Uhr, werden wir sehen, wie lange es dauert. Äh, ja, und ich glaube, wir haben jetzt noch einen kleinen Vorgeschmack äh, genau. auf morgen. Das, was Sie morgen live sehen können, wenn Sie um 16 ah, ja. Uhr bei der WAG sind, genau. in der mode -Center -Straße. spätestens um 16 Uhr, sehen Sie dort live eine Band, die es noch gar nicht lange gibt, nämlich die für zehn Jahre WAG gegründet wurde und aus den WAG-Assistentinnen besteht. Ja, und und wir wir ein bisschen Werbung machen für morgen und einen Vorgeschmack kriegen, hören wir heute schon ein Lied, das Sie eingespielt haben, extra für heute. Und morgen sehen Sie es live. Ich bitte ab mit dem Band. Und herzlichen Dank, dass Sie da waren. Schönen Abend noch. Herzlichen Dank allen für die Mitwirkung, herzlichen Dank allen für das Hiersein und Arbeiten an Ideen, wie man zu einer bedarfsgerechten persönlichen Assistenz österreichweit kommt. Und morgen wird gefeiert. Schönen Abend noch.